Wir sind schon ein bisschen hoch herum diesmal gestartet nämlich in Meride heißt es da Sieht mir jetzt da nicht so viel ein ähm, das ist ziemlich die Ausläufer vom Tessin also an der Grenze euch dann schon zu Italien und das ist die Tour, weil wir fahren heute heim und haben gesagt, wir nehmen den noch mit da ist auch eine nette Waldstadt da herinnen. die ist, das geht jetzt so da und wir fahren auf Monte San Giorgio die sind von da noch so 300 400 Höhenmeter. In Summe 900. Also, einen Stickerl haben wir schon gefahren und ja, den Rest werden wir jetzt noch strampeln. Was sagen die Haxen? Müde. Letzter Tag. <lacht> Letzter Tag. Aber war cool an sich, hat super passt von den ganzen. Ist jetzt auch ganz gut gegangen. Ähm, in der Früh haben wir es auch ganz gut Vom Verkehr Eiche Richtung Lugano war die Hölle los. Also, wir sind auch sehr lang gefahren. Das ist echt krass. Und jetzt haben wir wie gesagt, dass wir zwei, drei dann haben, Dass wir in Mailand da nichts rass. Ja. Da auf Brescia. so finden, wir das ist Links. Her. Ja. ja, genau. Wow. Ja, was da ganz cool ist, ihr seht, ist es da. Überall Wasser zum Auffahren. Das wäre den Sommer sicher gut wert. Jetzt geht es relativ gut, obwohl wir sind heute mit den gerade in der Früh. Also von denen her jetzt herrscht da, glaube ich, Afrika. Ja, der Uphill wieder zu erwarten sind alles saumpfade und von waren es echt traumhaft, voll idyllisch den alten Mauerwerk und alles so eingewachsen Erinnert ein bisschen an Triest und Rijeka ja. wo wir in den letzten Jahren auch immer wieder biken gerade Rijeka krass für Militäranlagen und Wege und Triest durch die Locals brutal ein zerbammt und zerfahren, so aber richtig cool halt wenn man es richtig alles ausgelegt mit Steinen, ist es da So richtig heftig, allein die Arbeit, das ist Wahnsinn. Und für uns Biker halt, so gesehen ein Paradies. So, die Zwischenstücke sind fein pedalierbar. Und die Sachen, war dann Schirm, weil es einfach zu steil ist. War, glaube ich, perfekt mit dem Motor. Aber wir wissen es halt nicht, wie es euch ist. Und Explorern mit Motorradl, also mit E-Bikes. Das ist ein bisschen so eine Sache, falls ihr was zum Drang oder was da Ja. Ja, ziemlich vor Gipfel ist da ein noch. Was das war, was jetzt auch nicht ist. Vielleicht können wir irgendwas entziffern. Aber echt ein riesiges Objekt. War auch den für falschen Preis geben? Ich weiß nicht, war ich mir da war es immer Räume, das war etwas darum. Spaß ja. Song, ja. Aber ein ja, wunderschöner Baum, die Tiere und so. Wir sind dann herum, am Gipfel. Ich weiß nicht, was das genau ist, was jetzt auch nicht Huh, das doch gerade hochen ja. Also ciao. Oh, und los geht's mit der Abfahrt. Die ist wirklich super cool, den kann entlang oben. Um. Diesmal übrigens bleibt unbedingt dran, wechseln Martin und Vicky zum ersten Mal, wenn sie alleine unterwegs sind, die Perspektive. Und das sieht mega aus, wow. finde ich. Also dran bleiben lohnt sich. Wenn euch das übrigens gefällt mit dem Perspektivenwechsel, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt es vielleicht auch in die Kommentare, weil dann sind die genötigt, das öfters zu machen. Und ich finde, das ist wirklich ein Riesenunterschied und eine große Verbesserung fürs Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also nicht vergessen, wenn es euch gefällt, dann ab in die Kommentare, damit die das öfter so machen. Ah. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Unschwer, dass wir unser das Auto gefunden haben. Also wir haben hier so einen Hyundai Gates. Weil die Wickel der einen Camper, der kennt ihr. Und weil ihr überbleibt es aus der Vergangenheit, ist so ein Hyundai Gates. Und, Und der ist total aufgeladen. ist 16 f vier auf das Auto. Starke Leistung ist jetzt ab über 16 Jahre der Wagen. vor sie am ersten Tag. Vier, 600 irgendwas. Nein, was hat Meter <lacht> um 2000 ist mit dem auch schon? Mhm. Geht was? Egal. Jedenfalls. Mega cool was. Wir sind da am Parkplatz wo nicht billig. Ja. Ich mal die Kraft im Parkplatz im Stadt der Parkticket. Und da vorne ist der See, wir gehen jetzt waschen und dann heißt es ab nach Österreich. Ja. Leider, oder? Ich weiß nicht, ob wir Sie freuen sind. Nein, ich freue mich ja, überhaupt ich nicht. Sagen, aber Nein, ganz und ich meine, gar nicht. muss das mit Kopf, oder? Genau. Und was ihr wieder haben werdet. Ja, genau. Weil nach dem Trip bis vor dem Trip. Ja, In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar unten zu und bis bald. Shower. Ciao.